Die Spannung war zum Greifen. Freunde, Angehörige und Verwandte fieberten mit, als Francesco Friedrich im Zweierbob mit seinem Anschieber Thorsten Magis die Goldmedaille geholt hat, zeitgleich mit Kanada im Ziel. Und so klang das im Bootshaus in Turner als Feststand, es gibt Gold für Franz.